Hallo, ich bin der Fatlind, mache Lehre aus Unterarztpraktiker EBA und arbeite in der Stiftung Blumenfeld. Und ich zeige dir meinen Alltag. Komm mit! Als Unterarztpraktiker EBA machen wir viele Kartenarbeiten, kleine Reparaturen und Unterarztarbeiten. Das Besondereste für mich ist, dass ich mit Maschinen arbeiten kann, dass es sehr abwechslungsreich ist und dass ich immer im Team arbeiten kann. Aus Unterhaltspraktiken musst du selbstständig sein und Ausdauer und Handwerksgeschick mitbringen. Die Stiftung Brummenfeld finde ich, dass wir eine schöne Garten haben. Und wenn ich froh habe, dass ich eine Ansprechperson habe und dass ich mit meinen gut hat. Ich würde die Lehre empfehlen, wenn du gerne mit der Maschine arbeitest und abwechslungsreichen Alltag suchst. Wenn dir dieser Einblick gefallen hat, bewirb dich doch jetzt. Aus Unterhaltspraktiker birst Stiftung Blumenfeld.